Hallo meine Lieben, ich möchte euch mitnehmen in eine Meditation, um loszulassen, zu entspannen und neue Kraft zu schöpfen. Ich bin gestern aus dem Urlaub wiedergekommen und habe mich dort sehr gut entspannt. Ich war am Meer und ganz neue Räume für mich erschlossen, das war wunderbar. Jetzt bin ich zurück und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Alltag mich einholt. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Schwingungen, Frequenzen, die hier in meiner Wohnung natürlich noch da sind, die jetzt in meinem Feld wieder eintreffen sozusagen. Und ich merke dann, dass ich im Verstand bin sehr viel und Dinge denke, die ich eigentlich gar nicht denken möchte und dass mich alles Mögliche stört. Am liebsten würde ich dann Fenster putzen und die Wohnung erstmal auf den Kopf stellen. Und ja, ist vielleicht auch schön, kann auch entspannend sein, aber da habe ich heute eigentlich keinen Bock drauf. Als ich dann gemerkt habe, dass ich ähm, so drauf bin, würde ich mal sagen, habe ich gedacht, nee, jetzt lasse ich mal alles zurück. Man muss ja ähm, sich öffnen immer wieder und gerade wenn man das Gefühl hat, dass dieses aus dem Ego heraus, diesen Drang, ich muss das tun, ich muss das tun und ach Gott, das ist alles so schlimm, das ist alles so viel, äh, nimm dich raus, nimm dich zurück äh, und mach ganz was anderes, werd bewusst langsam und, und äh, mach dir das bewusst, was du denkst, nimm es wahr, lass es da sein und entscheide dich anders. Ich habe mich anders entschieden, <lacht> ich bin in den Wald gegangen, ähm, da hat es mich eh hingezogen, weil das hatte ich jetzt länger nicht und das ist immer sehr entspannend. Deshalb nehme ich dich jetzt mit auf eine äh, Meditation, die ich mir selber gebe, für mich gut ist und für dich dann vielleicht auch. Und ähm, wir lassen los, wir erden uns, wir tanken neue Kraft und äh, tauchen in diese wunderbare Waldenergie ein, gemeinsam, um uns wieder zu beleben, in unsere innere Mitte zu finden, und zu harmonisieren. Okay, also ich werde auf äh, ähm, Sprechmodus umschalten, deshalb siehst du jetzt dann nur ein Bild. Ich werde dich anleiten in die Meditation, so wie ich selber das spüre, wie ich mich in die Meditation jetzt bringen werde. Das mache ich intuitiv und ähm, wir werden noch Finger halten. Das ist immer sehr heilsam aus dem Jinyu zu. Ich erkläre euch jetzt aber nicht, welche Fingerposition oder welche welcher Finger jetzt für was wichtig ist, weil ich euch nicht äh, mit zusätzlichen ähm, Inputs voll laden möchte. So, wir wollen ja loslassen, deswegen äh, nehmt es einfach so hin, nimmt es an und kommt einfach in euer Gewahrsein und euer Gespür. Das ist viel wichtiger. Okay, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Setz dich bequem hin. Du kannst dich gerne in einen Stuhl anlehnen. Es wäre gut, wenn du etwas aufrecht sitzt, dass die Wirbelsäule gerade ist, du aber nicht verkrampfst, sondern leicht und entspannt sitzen kannst, so gut es dir möglich ist. Leg deine Hände erstmal auf die Oberschenkel ab, die Füße stehen am Boden. Atme noch einmal mit mir tief ein und aus. und schließ deine Augen. Atme. Und spüre deinen Körper. Komm mit deinem mit deinem Bewusstsein, mit deinem Geist. Mit deinem Denken bewusst aus dem Kopf heraus in deinen Körper hinein. Lass dein Gewahrsam sinken. Lande im Becken. Spüre, wie du mit deinen Sitzbeinhöckern auf deiner Unterlage sitzt. Die Schwere deines Körpers und den Kontakt. Du kannst dir deine Beckenschaufeln vorstellen, wie die Ränder einer großen Schale, in der du ruhst, die dir Halt gibt. einen Raum in dir schafft. Spürst deine Oberschenkel. Nimm sie wahr. Deine Knie. Deine Unterschenkel. Spür deine Füße. Die Fußoberflächen. Spürst deine Zehen. Wanderst um die Zehen herum. Die Fußsohle. Spürst deinen Fuß auf der Unterlage stehen. Beide Füße stehen fest auf der Unterlage. Spür hinein in deine Fußsohle. und in diesen Kontakt und lass feine Wurzeln in deine Unterlage, unter den Füßen, den Boden, den Waldboden hineinwachsen. Die Wurzeln werden größer und sie werden tiefer. Ankern dich. Mit jedem Atemzug werden die Wurzeln tiefer und stabiler. Mit jedem Ausatem kannst du an Muttererde all das abgeben, was du jetzt nicht mehr brauchst. alle Energien, Schwingungen, Frequenzen, die dir nicht dienen. Gedanken, die du nicht brauchst. Alles, was dich beschwert, atme es über die Wurzeln in die Erde hinein. Du musst gar nicht wissen, was es ist, es langt deine Entscheidung, all das loszulassen, was dir nicht mehr dient oder nicht deins ist, vielleicht auch niemals war. Alles, was jetzt in deinem Energiefeld ist, bewusst oder unbewusst, wird abgegeben wenn du es nicht mehr brauchst. So atmest du leicht, bewusst und gibst mit jeder Ausatmung ab. Wurzeln sind keine Einbahnstraße, denn du nimmst auch Energie auf, aus dem Boden, von Mutter Erde, in dein System hinein, strömt Kraft und neue Energie zu dir zurück. Geklärte, lichtvolle Energien. Für mich sind sie grün. So findet ein steter Austausch statt. Beim Ausatmen gibst du ab. Beim Einatmen bekommst du neue Energie. Lass sie bis in dein Herz hineinströmen. Komm mit deinem Gewahrsein in den Raum, hinter dein Brustbein. Du spürst den Atem. Dein Brustbein hebt und senkt sich. Deinen linken Zeigefinger, deine rechte Hand ganz leicht halten. Atme weiter in dem Bewusstsein, dass alles im Fluss ist. los und du bekommst neue Energie geschenkt. Spüre deinen Atemraum hinter deinem Brustbein, in deinem Körper. kannst du eine Weile den Atem beobachten, der ohne Anstrengung geschieht und gleichzeitig den Raum halten und beobachten, der sich in dir füllt und leert, dich für das freie Fließen des Atems und der Energien. Wachte. Gedanken ablenken. So Dinge im Außen. Hol dich einfach bewusst wieder zurück in diesen Raum in dir. Zwechsle vom Zeigefinger auf der linken Seite zum Mittelfinger. Halte deinen linken Mittelfinger ganz leicht mit der rechten Hand. Umfange ihn, umfasse ihn vollständig. Und atme weiter. Bleib in deinem Raum. Dass deinen Raum immer weiter werden. Körpergrenzen spielen keine Rolle. Dass deinen Atemraum, den Raum in dir wachsen, über deine Körpergrenzen hinaus. Dass dein ganzer Körper in diesem Raum gehalten ist. Öffne dich wie ein großer Kelch, der alles empfangen darf hier im Wald, ohne zu bewerten, zu beurteilen, zu erwarten, zu zweifeln, zu hinterfragen. Komm in dein Gewahrsein, in dein Gespür und fühle, was in diesem Raum da sein möchte. Stille, Leere und ich spüre die Farbe Magenta. Gefühl von Dankbarkeit, eine Spur Traurigkeit schwingt mit, Melancholie. schwingt mit mir in meinem Atem. goldenes licht strömt um mich herum um mein feld ich komme vor wie eine magentafarbene kugel mit einer goldenen corona wie eine sonne von einem fernen Planeten. Öffne dich für deine Wahrnehmung, lass deine Schleier fallen aus Gedanken und Beurteilungen, Zweifel, alles was du spürst, siehst, wahrnimmst, ist deine Wahrheit. Vielleicht siehst du gar nichts, spürst nichts, vielleicht hörst du einen Klang oder fühlst du ein anderes Gefühl, was für dich jetzt in deinem Feld im Fluss ist. Mit deiner rechten Hand zu deinem Daumen, halte deinen linken Daumen mit deiner rechten Hand umfangen. Dein Körper ist weiterhin entspannt. du atmest, lässt alles fließen, was in dir fließen möchte, lässt alle Wahrnehmungen zu, die da sein möchten, bleib offen, Alles ist genau richtig, wie es ist. Entspanne dich hinein in dieses Fließen, in dieses Gewahrsein, in diesen weiten Atem, der in dir ist der Dich umfängt, Dich hält, begleitet. Diesen großen Raum, der um uns schwingt und auch im Fluss ist. Hast dein Energiefeld weit ausgedehnt. Licht, Licht goldenes Licht umströmt dich, füllt dich aus. Alle deine Körperzellen sind kleine Sonnen, die dieses Licht aufnehmen und aussenden können. Lass alles strömen und fließen. Handflächen aufeinander, wie zum Gebet, sodass die Handinnenseiten gegenüber liegen. Die Hände sind dabei locker und entspannt. Dein ganzer Körper ist entspannt, geöffnet. Im Fluss, in deinem Energiefeld. Der Körper ist ein Teil davon. Du bist so viel mehr. Spür die Weite, das Fließen, das du bist, das Licht. Atmest du noch etwas weiter. Spürst deine Hände, die Handflächen innen, den Raum dazwischen. Spürst deinen Körper wieder, der auf der Unterlage sitzt. atmet und von diesem Raum, deinem Energieraum umhüllt ist. Und je nachdem, wo du bist, kannst du deine Wurzeln wieder in deine Füße zurückholen oder geerdet bleiben und spüren die Verbindung, das Strömen der Energien. Du kannst dieses Gewahrsein mit in deinen Alltag nehmen. Immer mal wieder hineinspüren, diesen Raum in dir, um dich. Wenn du zu Hause bist oder in der Natur, kannst du den Raum weit lassen, wenn du an Orte gehst, wo viele Menschen sind, viele Fremdenergien dann schrumpft dein Energiefeld einfach etwas ein wieder. Da ist es nicht so gut, wenn man ganz so offen ist, sammelt man sehr viel ein. Du kannst noch sitzen bleiben, wahrnehmen, spüren. Und ich bedanke mich bei dir. dass du den Raum mitgehalten hast. Ich wünsche dir eine wunderbare, lichtvolle Zeit.